Hey Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf Popi mit Zucker. Heute spielen wir Call of Duty Ghosts auf der PS4 tatsächlich, wir haben es geschafft. Und da das letzte Mal eigentlich ganz gut lief, bis auf die Qualität, ich gucke jetzt mal, weil PS3 ist halt nicht über ein HD-Kabel, sondern über ein schlechteres und eigentlich sollte es gleich nicht meine Fresse kommen. Aber Elgato macht da ein bisschen Stress und jetzt, jetzt geht es tatsächlich. PS4, wir sind rum... Okay, ich glaube, ich muss die Kamera weglassen, die laggt. Ja, Gut, cool, machen wir so, oder? Sorry. Gehen wir hier ein bisschen hoch. Dann. Alien Corp. Überlebensmogus, besiegen sie im Team die Horde, aber ich glaube, dafür muss ich zuerst einen Teil der Story gespielt haben das jetzt <lacht> Ich würde eigentlich schon mit Webcam machen, wenn es geht, aber ich habe eben das Gefühl, dass die und deswegen würde ich das mal sein. Weil meine Forscher hier unten, die lagten. Und ich. Dann legen mit der Kampagne Keine. gehören wir zum Ghost World natürlich und das heißt ihm ich hoch zuerst noch haben wir untertitel ja wir sind ja nicht das weg ich kann mich an Gebäuden vorbeilehnen. Das finde ich nice. Das Handbuch, das wahrscheinlich in der, in der Cover drin liegt. Das finde ich aber cool. Sowas finde ich echt cool gemacht. Mal ein bisschen heller für euch. Ich habe ein bisschen Verzögerung, deswegen muss ich zuerst gucken. Ich glaube, so ist gut. Und... Dann dieses Spiel speichert an bestimmten Punkten an das dass das System nicht ausschalten, wenn die Nachricht speichern erscheint. Wir spielen auf Normal also und mal schauen. Ein anderer Gegner. 60 Mann aus den besten Einheiten wurden geschickt, um sich 500 Gegnern zu stellen. Ihr Ziel war es, den Feind von einem Krankenhaus zu vertreiben und die Patienten zu retten. Die drei Tage hielten sie durch. Aber der Feind zahlenmäßig einfach überlegen. Aus den 60 wurden 15. Noch eine Nacht würden sie nicht schaffen und der Feind wusste das. Im Schutz der Dunkelheit evakuierten sie das Krankenhaus, schickten nur einen, um sie anzuführen. Der Rest kehrte zurück und bezog unter den Leichen ihrer gefallenen Kameraden Stellung. Da lagen sie und warteten, überströmt vom Blut der Gefallenen. Der Sand klebt an ihnen wie ein Schleier. Er veränderte sie, läuterte sie. Als der Feind kam, erhoben sich die letzten 14 aus dem Wüstensand. Sie waren unsichtbare Jäger und gegen ihre Tarnung konnte niemand etwas ausrichten. Als ihnen die Munition ausging, benutzten sie ihre Klingen und als die Klingen stumpf waren, Nützt sie ihre Hände. Als sie Staub und Sand gelegt hatten, war nur ein einziger Feind übrig. Er wurde in der Wüste gefunden, ziellos umherwandernd, traumatisiert. Er warnte die anderen vor einer so gefährlichen, unschlagbaren Macht, dass man sie für übernatürlich hielt. Er nannte sie Ghosts Geister. Das ist wirklich passiert. So geht die Legende. Ach Dad, du glaubst doch nicht, dass die Geschichten real sind. Ja, das mache ich. Los, gehen wir zurück zum Haus. Geht Ach du Scheiße. Ah gut, das ist nur eine Legende. Ich wollte gerade sagen, das kann ja nicht sein, dass ich dann einer dieser Ghosts wäre, weil ich bin nicht gut. Kann ich rennen? Gut finde ich, dass wir Untertitel haben. Ich hoffe, das haben sie mir Black Ops 3 endlich geändert. So, ähm, Ich habe das schon gespielt, das erste Kapitel. Wie gesagt, ich wollte ja auch äh, den Alien-Modus frei haben. Das war auf der Xbox zumindest, hatte ich das mal. Da war das so. X zum Springen, L3 zum Rennen. Jetzt geht's nämlich und... Odin? Es ist Achso, ich muss vorne rum. Sie wurden zurückgelassen. Ich wollte doch nachrennen, da war eine Wand. Ich renne jetzt dem nach. Achso, das ist jemand anderes, ich Idiot. Es ist Odin. Ist der Vater einer der Ghosts vielleicht? Deswegen die Legende. Ich bin ja schon da, Jill. Deswegen weißt du über sowas Bescheid. Das wäre natürlich richtig cool. Ach was. Was ist Odin? Fuck. Also im Vergleich zu der PS3-Version natürlich sieht es hundertmal geiler aus direkt grafisch. Auch die Charaktergestaltung. Ich mochte die PS3-Version tatsächlich eigentlich. Aber wenn man es auf HDMI spielen kann, sieht es natürlich noch besser aus. Jetzt... Die Version, die ich aufgenommen habe, ist nicht so gut. Leider. Das finde ich schade, dass die PS3 da kein HDMI äh, gibt. Vor oh, 15 Minuten. Daedalus gibt es. Okay, mit R und &L, l Lines kann ich mich senken und erhöhen. Ich vermute mal, ich muss in dieses Tor hier, das jetzt in der Mitte vom Bildschirm ist. Zwei Meter. Rotationsdelta auf Null, Shuttle. Mosley, Luftschleuse C ist bereit. Ander. Boah, sieht das geil aus. Starte Druckausgleich. Ach, ich freue mich wirklich auf zu Hause. Wie lange ist das her? Drei Monate? Kann ich meine Kamera irgendwie richtig umdrehen? Ich würde nämlich gern nicht schräg fliegen. Eigentlich. Softshock und Softshock. Dann ist das da hinten Baker. Ach du Scheiße, los, mach schon, mach schon, mach schon, mach schon. Habe ich Schubdüsen? Nein, habe ich nicht. Ich will, aber. Ich zähle mir zum rechten Stick. Ja, gut. Ich vermute mal, das ist eine nicht eine permanente Steuerung, sondern nur jetzt mal für dieses eine Ding. Das war daneben. So, jetzt. Trophäe erhalten, Weltraumabenteuer. Wir gucken kurz nach, wir haben ja Zeit. Achso. Aber nur 60% haben die Kampagne überhaupt angefangen. <lacht> Weil, naja, bis dahin spielt man ja normalerweise schon. Gesetz L2 ist zielen, R2 ist schießen. Nehmen wir hier nicht Muni mit. Okay, ich habe einen Schub auf, L, auf L3, glaube ich, weil er hält die Waffe danach anders. Vielleicht stelle ich mir nachher die Steuerung noch um. nicht schießen sollen? Doch, doch. Aber so würde ich jetzt einfach mal direkt auf die Erde stürzen. Das ist nicht gut. Ach man, das ist schon ein heftiger Start, jetzt gerade für den Anfang schon. Muss ich das von hier aus steuern? Ja, sieht so aus. Was hast du erwartet? Sie ist tot. in die Atmosphäre und ich glaube, wir werden das nicht überleben. Ich bin ja immer noch ein bisschen geflasht, weil ich vorhin gerade Black Ops 2 gespielt habe, aber ich muss sagen, hier das Intro ist schon mal recht hart. Und wir sind wieder unten. Ja, ich glaube, den Truck kann man jetzt hier nicht mehr wirklich brauchen. Eben auch grafisch, es sieht schon einiges besser aus hier als meine nicht hdmi ps Also es, es war kein ähm, RGB-Stecker halt, es war dieser, ich glaube AV. Aber es war eh noch ein ganz komischer Stecker, weil ich das hier für die Elgato noch umstecken musste. Ich habe den Stecker vorher noch nie gesehen, außer also bei der Elgato, es war so ein runder. Also von daher... Äh, ja, ich... ...kenne da die Stecke. Ich glaube, es war... Äh, <lacht> ich glaube, er hieß a Eben, wie gesagt, ich habe den vorher noch nie gesehen. Wie auch immer, wir sind jetzt bei Pandemie und es sieht einfach endlos geil aus. 2013 schon, also... Ich glaube, nachher kommen fünf Teile und wenn die alle nur so zehn Stunden gehen... Äh, nicht mal zehn Stunden, es sind 12 Folgen mit einer halben Stunde vielleicht. Also fünf, sechs Stunden maximal pro Folge. Äh, pro Game. Sind es doch nur noch 30 Stunden COD oder so? Heißt, ja, es gibt eine... dieses Odin ist einfach so ein neuartiges Kriegs, ein neuartiger Kriegssatellit. Und der wurde jetzt anscheinend entdeckt. Ich kann dem jetzt nichts machen. Der wurde jetzt entdeckt und... Das ist der Anfang von einem neuen Krieg wahrscheinlich. Ein Krieg, den die Ghosts führen. Und auf der Xbox 360, als ich das hatte das erste Mal, musste ich tatsächlich dieses Kapitel bis zu diesem Punkt spielen. Bis hierhin. Und dann wurde mir der Zombie-Modus freigeschaltet, beziehungsweise der Alien-Modus. Hier auf der PS4 ist es von Anfang an frei, aber das, damals musste ich das machen. Also damals, ja doch ist schon ewig her. Maximal sieben Jahre, ich weiß es nicht ehrlich gesagt. Der Aufstieg der Föderation zur Macht begann bereits vor Jahren, als die großen energieerzeugenden Wüsten zerstört wurden. Waren die von ihnen abhängigen Weltmächte zusammen. Die Föderation erhob sich aus ihren Trümmern. Die Föderation hat ganz Südamerika unter einer Flagge vereinigt und bei ihrem Vormarsch nach Norden alles in ihrem Weg verschlungen. Als sie Odin gegen uns richteten, stand die Föderation direkt vor Amerikas Haustür, bereit für den Todesstoß. Sie dachten, wir wären schwach, eine leichte Beute. Wir kämpften, gut, gut, sodass wir ein blutiges Pad erreichten. Hier, jenseits der Krater des Niemandslands führen wir einen defensiven Krieg gegen einen überlegenen Feind. Zehn Jahre später. Kriegen wir ein Ja. Schnapp dir deine Sachen los. Team 2, seid ihr in unserer Nähe? Negativ, wir sind draußen. Habt ihr Jungs was? Reilyard. Wir sehen nach. So, ich hab kurz was gegoogelt. Laut Google spielen wir im Jahr 2023. Mal so. Also vor den Geschehnissen von Black Ops 2 sogar noch. Also sie geben es jetzt noch Tutorials mit Kreisen so. Klar, passt doch. Okay. Jetzt muss ich das mal ganz kurz einstellen. Hm, den brauche ich. Wir müssen X, X springen, sprinten auf, äh, ah das ist so mh zielvorrichtung splittergranate das ist okay inventar link ich habe ein inventar an scheint l3 ist ja rechts äh, waffe welchen duckeln benutzen den brauche ich standard 2 so. nichts von gut aber die die alte steuerung ist mir mit l1 und r2 ist mir das lieber und die granaten auf den großen ich spiele mit den kleinen tasten Hund, Riley. Wenn Riley stirbt, ist alles vorbei. Der sieht echt gut. Cool also ohne Scheiß, das sieht echt gut aus hier. Also ja, die ganze Umgebung. Immer. Es gibt wahrscheinlich wieder dieses Ganze, du kannst irgendwelche Dateien finden. Das, das gab es ja immer. Ich werde das nicht so machen. Wenn ich gerade was finde, dann finde ich es, aber mehr nicht. Aber ich gucke mich gern trotzdem ein bisschen um. Einfach nur zum Gucken, was so ist, aber. Nicht spezifisch wegen diesen Dateien tatsächlich. Los, los. Ist eine Lampe? Ja. Ja, ist okay, ich komme schon. Riley hier draußen, lieber nichts, Junge. Besorgen wir dir was Vernünftiges. Ja, vielleicht besser. Okay, jetzt muss ich kurz nieder. So, Entschuldigung. Ich habe den Gamesound ein bisschen lauter gemacht im Vergleich zum letzten. Nice. Riley. Kann ich die Rehe töten? Einfach mal so. So Ein bisschen komisch für eine Fernsicht. Oh, ist das süß. Oh, ich habe Freude dran. Ich vermute mal direkt für mich gibt es eine Thumbnail mit dem Hund. Oh, hab ich auf einen Hund geschossen? Erster Schuss und ich töte den Hund, weißt du, ich bin richtig gut. Nachladen. Und los. Und die Waffen dabei? Ja. Eine Vollautomatik. Cool. Äh, habe ich keine Muni-Anzeige, doch unten rechts. Also wenn ich ein paar Mal sterbe, dann würde ich wieder auf Easy wechseln, aber ich probiere normalerweise gerne auf Normal zu, zu spielen zuerst. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Was also, habt ihr jetzt noch Zivilisten töten müssen? Ja, in einem Krieg. Na ah, gut, Wenn, wann werden Zivilisten nicht getötet, ne? Wir kommen. Gab es nicht mal ein Gerücht, als äh, ein neues COD angeteilt, angeteasert wurde, ich weiß nicht mehr welches, das war. Dass es Black Op äh, Dass es Ghost 2 war, ich wüsste aber nicht mehr welcher Teil das war. Ich glaube das war vom Infinite Warfare zumindest oder sowas. Wieso von hinten? Also der Heilungszeitraum ist echt nicht ohne. Ich weiß, dass man Granaten verzögern kann. Ah, fuck, ich treffe den nicht. Ich glaube, die sind unverwundbar da oben. Einige, ja, da und da. Ich weiß, ich sollte das nicht unbedingt holen, aber da war es der letzte der noch da stand. Ah, die gehören zu uns. Nachladen, nachladen. Schnell, schnell, schnell. Designtechnisch ist es echt ansprechend. Ich mag das ganze Overlay. Und wenn die Story von... Achso, ich kann die wirklich steuern, voll geil. Ich habe zwar nichts gemacht, weil ich keine Vögel gesehen habe, aber. Achso. Ah ich muss es manuell nachladen mit dem Raketenwerfer. Er hat nicht nachgeladen. Wo ist ein Heli? Ah, ist ein Heli. Das ist noch schwer. Zwei Helis erwischt. Ich lade die mal kurz nach, sicherheitshalber. Äh. eine Granate. Okay, jo, das passiert mal. Im, bei mir sowieso. Immer wieder mal. Dann nochmal ein Heli. Wahrscheinlich dasselbe nochmal. Komm ich da bitte weg, danke. Ich finde die Granate sehr mühsam irgendwie. Also ein Raketenwerfer. Alles klar, der geht nicht. Alles sicher, das heißt, ich nehme meine Waffe mit. Ihr habt gehört, ich überwache von hinten, ohne dass ich mich umdrehen kann. Weiter ist das, das kann ich nicht gucken, für dass ich hinten gucken soll, oder von hinten. Okay, die gehören zu uns. 20 Minuten später, fort Santa Monica. Oh, wie süß! Ich muss aufpassen, sonst werden einfach zwölf Runde Thumbnails entstehen. Ich muss. It's our show, Angriff gehört. Seid ihr okay? Sicher doch. Begleitet mich. Der, sie haben Zivilisten hingerichtet. Ich weiß. Sie haben es vor allem auf Plünderer abgesehen, um in die Stadt zu gelangen. So haben sie Dallas praktisch über Nacht eingenommen. Wie können wir helfen? Der. Hört zu, Jungs. Außer euch habe ich nichts mehr auf dieser Welt. Dad, hör zu. Und auch nur euch kann ich vertrauen. Was ist los, Dad? Was immer es ist. Logan und ich, wir sind bereit. Ihr zwei geht ins Niemandsland. Moment. Echt jetzt? Wir waren lange genug in der Defensive. Ich schicke euch Jungs hinter die Mauer. Ihr tut euch mit dem Aufklärungsteam zusammen. sammelt Infos über den Feind, Bringt euren Arsch zurück. Wo genau im Niemandsland geht's denn hin? An einen Ort, den ihr besser kennt als sonst jemand. Ihr geht nach Hause. Wir nennen es Niemandsland. Zerstörung zwischen L.A. und San Diego, erschaffen, als Odin gegen uns eingesetzt wurde. Die Strände und Surfplätze meiner Kindheit liegen heute vermint und verlassen da. Dad sagte, dass nur wenige in Niemandsland operieren. Zu gefährlich, zu unvorhersehbar. Wenn er uns rausschickte, musste es ihm wichtig sein. Trotzdem glaubte ich, dass es einer seiner Tests war. Eine Lektion, die er uns erteilen wollte. Nicht angreifen. Sie sollen näher kommen. Bereit machen. Jetzt. Und das sind wir wieder. Achso, ich bin Riley. Ah. Wie geil ist das denn? Riley, hast du eine Kamera auf Kopf? Oder haben wir von der Rückenkamera ausgefilmt? Ich dachte mir schon, hä, von dieser Distanz L2 angreifen, ist ja voll lame, aber nee. Wir schicken Riley. Niemandsland. 7. Juni. Na los, weiter. Anscheinend 2023, laut dem COD-Wiki. Zielposition. Verstanden? Verstanden. Viking, Achtung! Aktuelle Berichte weisen auf hohe Feindaktivität in diesem Gebiet hin. Wir haben es eilig. Holt euch die Daten und verschwindet sofort wieder. So, leider, es wir tut, aber wenn wir uns nur verteidigen, kriegen wir einfach nichts hin. Und ich denke, das ist leider das einzige Richtige, um etwas zu holen, auch wenn es halt Krieg ist. Das ist kacke. Kirche. Können wir nur sehr langsam laufen meistens. Also, weg ist aber wenn es äh, die Erde wackelt, dann geht es plötzlich wieder ganz langsam. Nein, nein, nein, nein, nein. Ich hätte warten sollen. Scheiße. Wahrscheinlich springen wir da unten ins Rohr irgendwie. Weil wir haben Riley. Wir müssen nach Riley gucken. Weil ohne Riley gehe ich nirgendwo hin. Ich kann ihn nicht streichen. Ich will nicht streichen. So, zuerst hingehen. L2 wieder. A4 ah, gespellen. Geil! Wir kommen frisch in den Einsatz und die Batterie oben rechts ist schon fast leer. Okay, das ist schwer. Wir wollen keine Nachtzügler. Warte, ein Scharfschützer auf dem Balkon. Der gehört mir. Ich kann nicht l, L2 l nichts gebracht. Ich muss wirklich noch ein bisschen nachgenommen. Wir wollen keine Nachtzügler. So, der zieht den Scharfschützen, dann sucht er zuerst den. Nervt mal ein bisschen draußen. Noch. Okay, zuerst die Wache ausschalten. Ja, nett. Hätte ja sein können. ich uh, hier bisschen... Achso, ich habe keine Granate, ich habe einen Hundeangriff drauf auf L2. Ich nehme immer was anderes mit, als die Pistole halt. Riley ist nicht bereit, Riley ist noch um zerfleischen. Sie sich durch die Scheiße. Okay, also, ich sehe schon, unsere erste Folge geht ewig. Ähm, ich arbeite mich kurz ein bisschen vor noch und dann ist fertig. Kann sein, dass ich trotzdem auf Easy wechsle jetzt, weil auf Easy kann man wenigstens Halbwegs durchziehen. Medium geben sie dir schon eine harte Zeit, aber ich bleibe vorerst noch auf Medium. Nein. Gut, aber da vorne kommen jetzt gleich Gegner. Ich bedanke mich fürs Zuschauen auf Vollschutz gefallen und wir legen nächste Folge weiter los. Und bis dahin wünsche ich eine ganz schöne Zeit. Cheerio!